Hallo zusammen, hier ist Nora und ich bin Lu. Wir sind VB, sind im zweiten Lehrjahr und arbeiten mit Menschen mit Beeinträchtigung im Wohnheim Thilien. Wir zeigen euch heute unseren Alltag. Im Wohnheim Thilien betreuen wir erwachsene Menschen mit geistiger und psychischer Beeinträchtigung auf verschiedensten Wohngruppen. Auf jeder Wohngruppe gibt es einen Auszubildenden und der wird jeweils von einem Berufsbildnern begleitet. Als Fabe muss man sehr belastbar sein, teamfähig und man braucht sehr viel Geduld. Wir sind ein Betrieb vom Kantonalen Sozialamt Zürich. Der Beruf von einer VB ist sehr vielseitig. Nebst der Alltagsbetreuung, der Pflege und den Beschäftigungen wir auch Medikamente richten und die abgeben. Wir spielen auch viel und Freizeitbeschäftigung mit den Bewohnern durchführen. Im Zürich fühle ich mich sehr wohl. Man wird hier sehr gut behandelt als Lernende und ich kann mich hier komplett ausleben. In den drei Jahren ausbildlich sind sammelt man sehr viele Erfahrungen und hat die Möglichkeit, viele Schulungen zu besuchen. Es besteht sogar die Möglichkeit, nach der Ausbildung die Ausbildung- und Sozialpädagoge zu machen. Im Team werden wir wertgeschätzt, Wir werden ernst genommen, sind im wird berücksichtigt. Und die Zusammenarbeit im Team macht sehr viel Spaß. Was mir besonders an der Ausbildung gefällt, ist die Beziehungsarbeit mit den Bewohnern zusammen. Kein Tag ist wie der andere und von den Bewohnern kommt auch gewisse Wertschätzung zurück. Und hat es euch gefallen? Der Bewerber hat euch doch jetzt noch im Wohnheim Zilla. Wir freuen uns auf euch.